Herzlich Willkommen bei Hummernik in der Herrengasse 1. Wir sind das Stammhaus des Graser Unternehmens und sind seit über 60 Jahren die erste Anlaufstelle für modebewusste Schuhkunden. Hier finden Frauen und Männer jeden Alters, Freizeit, Business und Abendschuhe für jeden Anlass und jede Jahreszeit. Neben hochwertigen Schuhen findet man bei uns auch eine Vielfalt an exklusiven Taschen und Accessoires. Unsere tägliche Motivation ist es, unsere Kunden mit dem besten Service und den schönsten Schuhen ein unvergessliches Einkaufserlebnis zu bieten. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns!